Kommst du nicht davon? In sind. In sind. Klingenwurf Klingwurf. Okay, nehme ich natürlich mit Okay, ich glaube, ich muss mal, ja. Das muss ich mal hier auswechseln. Weißt weiß was brauchen. Und dann würde ich hier mal... einen I'm you Auf so nach, wenn ich gewusst Was hätte, du hätte dass du das Alter nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Was fehlt das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen? Für den ich im Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. haben wir sie beide an einem Fleck Lass uns jetzt Bombarder maximal machen, du von einem und, Güter alle. Abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt, ich die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Sie hinter ihnen her sind. Aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Gehen wir in das Schloss. Aha. Wir also müssen noch nicht gegen kämpfen. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ja, aber deiner. Sag deiner Mutter die letzte Nacht mit ihr war angenehm. Ich dachte, und und um. Ich werde dich Oh. Du bist wie ein Boden ist der Boden. Der Boden ist der Boden. später gebrauchen ich kann das mitnehmen was sich mitnehmen lässt die können wir verkaufen machen wir mal das inventar voll Die noch mal umschauen, ein Zauberer Schach. Was hat das Spiel nur mit den ganzen Handschuhen hier? Hier scheint es weiter zu gehen. Oh je. Ist der schon unten oder was? Ja, natürlich. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. was hat es mit den symbolen auf sich ich kenne solche symbole ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern das war wahrscheinlich noch nicht schnell genug Weiter. Der Wutkiller. Na dann. Das Charles-Hunt-Porträt. Kobaltspur, Revelio. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Wir sind hinter ihnen. Das zu dir und Nachteil. Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sie Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? sagte, dass es noch mehr zu finden gibt wenn er damit recht hat liegt es womöglich hier das können wir, wo wir die aufnehmen ist, wir müssen es finden bevor sie es Video. tun wo ist das porträt wir finden es schon ich habe etwas gehört ich es. hatte gehofft dass sie es sind Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten. Sie haben einen Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und sie wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nannte sie so. Das ergibt keinen Sinn, wie er hat... Das besprechen wir später... Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Mhm. Mhm. Es ergibt keinen Sinn. Wer hat Ihnen das gesteckt? Ich, ich ahne Schlimmes. Es gibt nur zwei Personen, die davon wissen, wer. Die von den Hütern überhaupt wissen. Gut, es sind vier, weil wir haben schon, waren so leichtsinnig und haben und wir haben mit dem Slimmeren Sebastian und ich bin sehr schlecht im Namenmerken. In zwei Schülern haben wir das gesagt. Also es gibt vier Personen, die das wissen. Oh, hallo, willkommen Jackie, willkommen in der Community. Ein neuer Follower. Deine neue Followerin. Ein neues Follower. Sir, ich habe mich doch sicherlich bewiesen. Angesichts der Geschehnisse sollten Sie mir vielleicht alles sagen. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Willkommen, Macht Jets. ohne Wissen ist enorm okay. gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Revelio! Aha. Die Prüfung muss natürlich alleine gemacht werden. Sekunde die Zeit muss sein. Einmal kurz ins Inventar. Vielleicht gibt's da Sachen, die mit diesen Updates? Hier haben wir Neues. Nein. Nein. Okay. Nächstes die Handschuhe sind... In. Ich würde mich ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte sie in der Kartenkammer. Okay. Die zweite Prüfung. Let's go. Und los geht's. Welche Rätsel erwarten uns? Nun hier. Wahrscheinlich wieder 100 zu so von Wichtern. 100 zu ist immer ja schon ein bisschen übertrieben gewesen. Pfeilio. Okay, da ist ein Portal. Ach, wieder solche Rätsel. Verändert sich die... Verändert sich die Welt. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Tor... <lacht> wie lange bleibt das mit Arrest Momentum drin Bereich reicht nicht lange. Lass mal schnell machen. Okay, so offenbar nicht. so aber auch nicht können wir hier verschieben. dann einmal rüber hier. Können wir das dann nutzen? Nein, können wir nicht. Genau hier brauchen wir den. Und jetzt hier. Und hier. Ganz genau so. Das steuere ich hier noch mit meinem Zauberstab. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Also geht's auch. die Arena Oh je über <lacht> den Rand hinausgefallen Der ging runterfallen Hilft nix Geht's Nicht runterfallen! Ausweichen! Ausweichen! Verdammt. Wir kann das nicht gehen? Ja, ein bisschen anstrengend, sollte man sich dann Das konzentriert bei der Sache sein. So einfach. So einfach. einfach. Aber mit seinem eigenen Schwert besiegt. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Einfach durch. An links muss ich gehen. und dort aus. Okay. Es trägt uns, um, das trägt uns. Aber kein Vorsprung zum Festhalten. Doch um da auf der anderen Seite Ah, ich sehe die Gegner nicht. Das hat zu bedeuten, dass er hier ist. Okay, und sie haben wir einen Vorsprung. Treffer auf die Markierungen richten die Torböden neu aus. Vielleicht geht's auf der anderen Seite vorwärts. Okay, das geht doch bestimmt so. Nicht zu niedrig, nicht zu hoch. Zu so weit weg mhm, mh, mh, mh. Verstehe Ist das zu weit weg? This Doch. Da sind wir. Und weiter geht's. Um. Trank. Na komm, wo bleiben die Wächter? not go net risk was geht Wegen dem Buddha haben wir das jetzt getan. <lacht> da war ich vorhin auch. Ja, zweite Prüfung. Prüfung bestanden. Ich denke doch mal, dass das jetzt hier das, das Ende ist, oder? Da kommt dann noch was Großartiges. Die wäre noch im Bosskampf denkbar. Der letzte war ja naja. Ausweichen. Treffen die beiden gleichzeitig an. Ausweichen. Auch oh, kein Ding, ich schalte nach unten aus. Das war episch. Okay. Na komm, ich mach noch ausschalten Weg hier. Auf die andere Seite. Ah, das ist die große. Oh, okay, Herr, ich kassiert. Oh nein. Ich muss mal die kleinen ausschalten, dass der nicht im Wege steht. Sur direction, big... uh oh switching. Hier dabei das dann schon?